Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das Chaos vor dem Champions League Finale 2022, die Gründe dafür und die Konsequenzen daraus. Ein Fest des europäischen Vereinsfußballs hätte es laut UEFA werden sollen, das Champions League Finale am 28. Mai zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Stattdessen wird es für viele Fans zu einem Albtraum. Trotz gekaufter Tickets kam man nicht ins Stadion, dafür setzte die Polizei Pfefferspray und Tränengas ein. Aber von vorne, was ist eigentlich passiert? Wenn man nicht gerade vor dem Stadion stand, wurde das Chaos erstmals um 20.45 Uhr bemerkbar, als die UEFA zuerst noch aus Sicherheitsgründen eine Verspätung des Spiels ankündigte. Es seien nämlich viele Fans zu spät gekommen und deshalb noch nicht im Stadion. Diese Information wurde von den deutschen Fernsehsendern ohne Überprüfung übernommen und das ZDF wurde im Netz für seine Einseitigkeit kritisiert. Denn es waren nur Bilder von Liverpool-Fans eingeblendet worden, die an Zäunen hochkletterten, um so ins Stadion zu kommen. Das Spiel wurde dann noch auf 21.30 Uhr und dann final auf 21.36 Uhr verschoben. In der Halbzeitpause hat dann das CTR vom Moderator Breyer nochmal nachgesteuert und die andere Seite der Medaille gezeigt, nämlich Bilder vom Chaos vor dem Stadion, bei dem die Polizei Fans, die ihre Tickets hochhielten, mit Tränengas besprühte und andere Fans vor den Eingängen harsch weggedrängt wurden. Später gab es dann noch Berichte über zwischenzeitlich geschlossene Eingänge, Kontrollen von Liverpooler Fans unter einer engen Unterführung und dem scheinbar wahllosen Einsatz von Pfefferspray und Tränengas, von dem teils auch Kinder betroffen waren. Sogar ein Sprecher der französischen Polizeigewerkschaft räumte ein, dass die Polizei zu wenige Beamte im Einsatz gehabt habe und überfordert gewesen sei. Die Bilanz der Polizei lag dann am Ende des Abends bei 105 Festnahmen und 238 Verletzten. Nach dem Abpfiff sollen dann wohl auch noch einige französische junge Männer Fans auf der Heimreise angegriffen und bestohlen haben, ohne dass die Polizei eingeschritten sei. Auch der Bürgermeister Liverpools war nach eigenen Angaben betroffen. Ungefähr anderthalb Stunden nach dem Abpfiff veröffentlichte die UEFA dann ein erstes Statement, in dem sie schließlich von tausenden Fans sprach, die mit gefälschten Tickets die Drehkreuz am Eingang blockiert hätten. Doch diese Darstellung kritisierten viele Fans als zu einseitig. Die Fanorganisation Football Supporter Europe, sagte der Sportschau, die Fans sind hier die Opfer eines Versagens der Organisation und sicherlich nicht die Schuldigen. Sie trügen keine Verantwortung für das Fiasko. Die Sportscher berichtete auch nur von einem Liverpooler Polizisten, der mitgereist war. Dieser schrieb... Ich kann es nur als das schlechteste europäische Spiel beschreiben, bei dem ich gearbeitet habe. Ich fand das Verhalten der Fans in den Drehkreuzen unter erschreckenden Umständen vorbildlich. Und auch die erste Behauptung, das Spiel verzögere sich wegen verspäteter Fans, wurde von zahlreichen Fans und Journalisten vor dem Stadion als falsch bezeichnet. Die meisten seien schon mindestens zwei bis drei Stunden vor dem Anpfiff am Stadion gewesen und hatten dann auch noch mit gültigen Tickets stundenlang warten müssen. Der französische Innenminister blieb bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, dem 1.6. trotzdem bei der Darstellung, die englischen Fans seien schuld an dem Chaos. Er sprach von 30.000 bis 40.000 ungültigen Tickets, die für das Chaos gesorgt hätten, doch daran gibt es große Zweifel, denn sowohl die französische Nachrichtenagentur AFP als auch die amerikanische Zeitung New York Times gehen nur von 2.500 bis 2.800 Tickets aus, die an den Eingängen abgewiesen wurden. Die ARD ordnete das Ganze dann auch noch ein und erklärte, dieses Ausmaß an gefälschten Tickets sei ein wenig höher als normalerweise bei solchen Spielen, aber kein Grund für ein so riesiges Chaos. Trotzdem blieb der Innenminister bei seiner Erklärung und sagte, die anderen über 30.000 Menschen seien mit der Bahn zurückgefahren, die Überwachungskameraaufnahmen dazu dürfe er leider nicht zeigen. Er entschuldigte sich dann auch noch für den in einigen Fällen unangebrachten Einsatz von Tränengas, als er auf die betroffenen Kinder angesprochen wurde. Der französische Präsident Emmanuel Macron entschuldigte sich derweil über seine Sprecherin. Dieser sagte, man bedauere die Abläufe und sei traurig darüber, dass Fans das Spiel nicht wie geplant hätten sehen können. Und entschuldigt hat sich auch noch der andere große Organisator dieses Spiels, die UEFA. In einem zweiten Statement, das am Freitagabend, dem 3.6. erschien, schrieb der Europäische Fußballverband, die UEFA möchte sich aufrichtig bei allen Zuschauern entschuldigen, die im Vorfeld des Endspiels beängstigende und erschütternde Ereignisse erleben oder mit ansehen mussten. Kein Fußballfan sollte in eine solche Situation gebracht werden und es darf nicht wieder vorkommen. Außerdem kündigte die UEFA eine unabhängige Untersuchung des gesamten Abends an. Die Leitung der Vorfälle soll der portugiesische Parlamentsabgeordnete und ehemalige Bildungsminister Thiago Rodrigues übernehmen. Er soll versuchen, ein vollständiges Bild und einen Zeitplan der Ereignisse des Tages zu erstellen, sowohl innerhalb des Stadions als auch in der Umgebung. Dabei sollen nicht nur die Behörden und Vereine mit einbezogen werden, sondern auch Stadionbetreiber und verschiedene Fangruppierungen. Der Bericht soll, wenn er fertig ist, im Interesse der Transparenz auf der UEFA-Webseite veröffentlicht werden. Und dieser Bericht wird mit Sicherheit von der französischen Politik mit großem Interesse gelesen werden, denn schließlich hat Paris durch dieses Debakel einen Image Schaden erlitten, der durch die Reaktion des französischen Innenministers auch auf die Regierung Macron abfärbte. Aber abseits davon wird das Interesse auch wegen des nächsten Sportereignisses groß sein. In zwei Jahren stehen die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Der Organisationsleiter der Spiele sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, wir werden sehr genau hinhören, was das Ergebnis der Analyse sein wird. Außerdem werde man alle Lehren daraus ziehen. Auch Präsident Macron zeigte sich währenddessen besorgt mit Blick auf Olympia. Er ließ über seine Sprecherin ausrichten, dass auch zwei Untersuchungen dazu liefen, um die Olympischen Spiele reibungslos verlaufen zu lassen. Es geht darum, sowohl die Sicherheit im Stadion als auch die Abläufe in der Umgebung und den Transport zu optimieren. Und das ist auch notwendig, wenn Frankreich weiter so viele große Ereignisse in sein Land bekommen möchte. Außerdem ist für Präsident Macron ein gutes Bild in der Öffentlichkeit wichtig. Schließlich stehen in Frankreich bald die Parlamentswahlen an, bei denen er möglichst gut abschneiden will. So viel erstmal zum Chaos rund um das Champions League Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Falls Sie noch mehr zu UEFA sehen wollt, klickt gerne hier, da üben wir Kritik an der Organisation oder ihr klickt auf das andere Video, was extra für euch herausgesucht wurde. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao.